Willkommen zum kleinen Anmal 1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unser Thema heute Plankostenrechnung. Bisher haben wir uns mit den Kosten, die in der vergangenen Periode tatsächlich angefallen sind, beschäftigt. Mit denen diese Kosten Istkosten. Wir können auch weiter in die Vergangenheit schauen und uns mit ehemaligen Istkosten vergangener Perioden beschäftigen. Wir können dann zum Beispiel einen Durchschnittswert vergangener Perioden ermitteln und kommen zu den Normalkosten. Und wir können natürlich auch in die Zukunft blicken und uns überlegen, welche Kosten demnächst auf uns zukommen. Wir sprechen dann von Plankosten. Wir sehen hier die Istkosten eines Beispielunternehmens in einem Betriebsabrechnungsbogen aufgelistet. Die jeweiligen Kostenstellenleiter sind verantwortlich für die hier farblich markierten Gemeinkosten. Hier sehen Sie die entsprechende Zuschlagskalkulation des Beispielunternehmens. Die Gemeinkosten und die entsprechenden Gemeinkostenzuschlagssätze sind farblich markiert. Wir können nun diese aktuellen Kosten, diese Ist-Kosten, mit den Durchschnittskosten vergangener Perioden mit den Normalkosten vergleichen. Die Normalkosten sind in der nächsten Spalte aufgeführt und wir sehen, dass sich für die Materialkostenstelle eine Unterdeckung ergibt. Das heißt, hier wurde in der aktuellen Periode deutlich mehr ausgegeben als in den vergangenen Perioden. Für die Fertigungsgemeinkosten und für die Verwaltungsgemeinkosten hingegen ergab sich eine Überdeckung. Das heißt, hier wurden die Normalkosten unterschritten und für die Vertriebsgemeinkosten ergab sich wieder eine Unterdeckung. Wir haben hier eine Abweichungsanalyse durchgeführt und die entsprechenden Kostenstellenleiter sollten die Zahlen verteidigen können. Wenn wir Kosten für die Zukunft prognostizieren, dann befinden wir uns in der Plankostenrechnung. Es ist zum Beispiel üblich, dass das Controlling für eine zukünftige Periode die Plankosten errechnet und auch eine Planbeschäftigung vorgibt. Nach Ende der Periode können wir dann die Plankosten mit den tatsächlich angefallenen Kosten, den Istkosten, vergleichen. Allerdings müssen wir dann auch die Planbeschäftigung mit der Istbeschäftigung in Relation setzen. Diese Abweichungsanalyse lässt sich auf mehrere Art und Weisen durchführen. Am einfachsten ist die starre Plankostenrechnung. Wir zeichnen ein Beschäftigungskostendiagramm und zeichnen die Plankosten und die Istkosten als Punkte ein. Bei der starren Plankostenrechnung verbinden wir die Plankosten einfach mit dem Ursprung. Auf der entstehenden Gerade befinden sich die verrechneten Plankosten. Hier noch einmal etwas größer dargestellt. Wir ermitteln nun die verrechneten Plankosten bei der Istbeschäftigung und ermitteln die Differenz. Die Differenz nennen wir Gesamtabweichung delta in unserem Beispiel liefert die starre Plankostenrechnung eine Unterdeckung von 20.000 Euro. In der starren Plankostenrechnung unterscheiden wir nicht zwischen fixen und variablen Kosten. Demgegenüber führt die flexible Plankostenrechnung eine Kostenauflösung durch. Das Controlling gibt hier also nicht nur die Ist-Beschäftigung, sondern auch die fixen Plankosten und die variablen Plankosten vor. In unserem Beschäftigungskostendiagramm haben wir jetzt neben den Plankostenpunkt, dem Istkostenpunkt und dem Punkt der verrechneten Plankosten auch noch die Planfixkosten. Wir verbinden die beiden Punkte Plankosten und Planfixkosten und erhalten die Sollkosten gerade, hier rot gezeichnet. Wir ermitteln die Sollkosten bei der Istbeschäftigung und können jetzt drei Kosten bei der Ist-Beschäftigung vergleichen. Der Abstand zwischen Ist-Kosten und verrechneten Plankosten ist die Gesamtabweichung. Der Abstand zwischen Ist-Kosten und Sollkosten ist die Verbrauchsabweichung, Delta V. Und der Abstand zwischen Sollkosten und verrechneten Plankosten ist die Beschäftigungsabweichung, Delta B. In unserem Zahlenbeispiel ergibt sich die Beschäftigungsabweichung zu 12.500 Euro und die Verbrauchsabweichung zu 7.500 Euro. Beschäftigungsabweichung ist eine Folge der Kostenauflösung. Hierfür kann der Kostenstellenleiter nichts. Die Verbrauchsabweichung allerdings sollte der Kostenstellenleiter erklären können. Hier sind noch einmal die wichtigen Gleichungen der Abweichungsanalyse zusammengefasst. Vom Controlling vorgegeben sind die fixen und variablen Plankosten, das heißt die Sollkosten. Die Abweichungsanalyse ermittelt die Gesamtabweichung, ist Kosten minus verrechnete Plankosten. Die Verbrauchsabweichung ist Kosten minus Sollkosten. Und die Beschäftigungsabweichung soll kosten minus verrechnende Plankosten.